Die Kinder laufen durch den Park. Durch das Fenster sehen wir den Berg. Das alles ist für dich. Sie studieren an der Fakultät für Germanistik. Er verlässt diese Stadt für immer. Warum bist du heute ohne Mantel? Ohne Liebe gibt es kein Glück. Die Freunde sitzen am Tisch und sprechen. Um unser Haus herum wachsen exotische Bäume. Was habt ihr für heute Abend vor? Die Sportler laufen den Fluss entlang.